Merhaba und auf Deutsch gesagt Hallo. Heute lernen wir gemeinsam die Familienmitglieder auf Türkisch. Fangen wir an. Jetzt fangen wir mal langsam mit den wichtigsten Wörtern auf Türkisch an. Aile. Aile. Aile bedeutet Familie. Anne. Anne. Anne bedeutet Mama oder Mutter. Baba. Ich denke, dass du das schon verstehen kannst. Baba. Klingt ja auch so wie Papa. Baba bedeutet Papa oder Vater. Kardeş. Kardeş bedeutet Geschwister. Kardeş. So. Abla oder Kız kardeş. Ja. Ähm, in der deutschen Sprache sagen wir nur Schwester, aber in der türkischen Sprache ist es so, wenn eure, euer Schwester ähm, älter ist als, als, ähm, als wir, dann sagen wir Abla, ja. Aber äh, wenn wir es allgemein meinen möchten, dann äh, sagt man kardeş. ja. Abi, abi oder kardeş. kardisch. Ja? Das bedeutet auch wieder Bruder, aber wenn ähm, euer Bruder älter ist, dann sagt man Abi. Ja? Genauso wie bei Abla und Kaskardash. Dann sagen wir Abi, aber wenn wir generell Bruder sagen möchten, dann heißt es Erkek kardisch kardisch so jetzt haben wir noch was da es bedeutet onkel aber es ist der bruder von unserer mutter ja. In der türkischen Sprache wird das nicht generell gemeint, wie in der deutschen Sprache, weil wenn wir zum Beispiel sagen Onkel, dann kann das ja auch sein, dass das der Bruder von unserem Vater ist oder der Bruder von der Mutter ist, aber in der türkischen Sprache ist das nicht so. Der ist nur für, ähm, für der, also, also bedeutet der Onkel, aber ist der Bruder von unserer Mutter. Jetzt haben wir wieder Onkel, Amja, Amja, ja, Amja. Das bedeutet wieder Onkel, aber dieses Mal der Bruder von unserer Vater, ja, Amja. Ist auch genau dasselbe wie bei Tante, Teise. ja Tejse, Tejse bedeutet Tante, aber die Schwester von unserer Mutter. Ja, Tese. Jetzt haben wir hier noch Halla. Halla. Halla bedeutet auch Tante, aber ähm, die Schwester von unserer Vater. Ja, Halla. So, jetzt haben wir hier noch zwei Wörter. Anerne, Babane. Die bedeuten Oma oder Großmutter, ja. Aber ähm, in der türkischen Sprache ist das wiederum anders. Also, es bedeutet natürlich Großmutter oder Oma. Aber Anerne äh, ist die Mutter von unserer Mutter. ja. Und Babane ist die Mutter von unserer Vater. Das kann man ja auch schon verstehen, weil wir haben ja auch schon Anne und Baba gelernt, ja? Anne Anne. Wenn wir das Wort zu Wort übersetzen, ist das Mama Mama, also oder Mutter Mutter oder Mutters Mutter, ja? Baba Anne, ja? Vaters Mutter, ja? Baba Anne, okay? So, jetzt haben wir noch ein Wort. Dede Dede, -de, ja? Das ist die generelle Name für Opa oder Großvater, ja, Dede. Dafür haben wir kein, weiteren, kein weiteres Wort, wir haben nur Dede. So, das waren die Familienmitglieder. Ich bedanke mich bei dir, dass du mir zugehört, zugehört hast und bis nächstes Mal. Tschüss!